Schlechte Noten zu vergeben, negative Rückmeldungen zu vergeben, ist anstrengend. Wenn ich ein Drittel meiner Studenten durchfallen lasse, dann weiß ich, die kommen alle in die Sprechstunde, die wollen alle erklärt haben, warum ich sie habe durchfallen lassen. Hätte ich ihnen eine 4-0 gegeben, hätte ich meine Ruhe. Wir haben also, und das ist ein Teil dieser Infantilisierung, die in, die in diesem Land Einzug gehalten hat, eine Infantilisierung in der politischen Führungskaste, überall wo Verantwortung getragen wird. Warum haben wir Kuschelpädagogik, Kuscheljustiz, warum haben wir Politiker, die keine Verantwortung mehr übernehmen? Warum kann so jemand wie Claudia Roth Bundestagsvizepräsidentin werden? Ja. Ah. Ja. Vorstandschef der Deutschen Bank. Seien Sie bitte vollständig. Also genau. Also es gibt, wenn Claudia Roth unser einziges Problem wäre, dann könnten wir die AfD zumachen. Und, äh, äh, also es fehlt auch an Leuten, die Verantwortung hier übernehmen und die wirklich auch in der Lage sind, wie Götz Frömming gesagt hat, zu diskriminieren im Sinne von wirklich zu unterscheiden, den Leuten eine ehrliche Rückmeldung zu geben und zu sagen, nicht jeder ist für alles geeignet. Ich meine, ab und zu braucht man auch ein bisschen ein breites Kreuz. Wenn ich manchmal Leuten eine 3 gebe, dann kommen die mir schon mit dem Kadi und ich sage dann ja, machen sie mal. Ne? Wenn sie äh, Spaß haben, sehr viel Geld für einen Rechtsanwalt auszugeben, lassen sie sich nicht aufhalten. Aber ähm, ja, es ist also wirklich verkehrte Welt. Mit einer 3 fühlen die Leute sich schon wirklich äh, schlecht behandelt. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen den Mut, auch wirklich zur Wahrheit, ja gut, auch im akademischen Bereich und auf der art auf die art und weise denke ich geht allein der weg aber irgendeiner muss damit anfangen ja und wir versuchen es da wo wir stehen